Joshua, heute gibt es eine super simple und richtig leckere Kleinigkeit, Bruschetta mit Wirsing. Die Zubereitung ist einfach, Wirsing blanchieren und dann in dem mit Knoblauch und Chili aromatisierten Öl dünsten. Altbackenes Brot rösten und mit etwas Öl beträufeln, Wirsing aufs Brot geben, mit Meersalz bestreuen und servieren. Aber der Reihe nach, ich brauche dafür Altbackenes Weißbrot, Chili, Knoblauch, Olivenöl und Wirsing. Später dann noch etwas Salzwasser und, als Krönung, etwas Maldon Sea Salt oder Fleur de Sel. Als erstes setze ich einen Topf mit anderthalb Litern Wasser auf und wiege 25 Gramm Meersalz ab. Während das Wasser heiß wird, schneide ich von dem neulich übrig gebliebenen Weißbrot eine etwa 2 cm dicke Scheibe ab. Die vordere Hälfte der Chili schneide ich in feine Ringe. Knoblauch schälig, halbiere ihn und schneide ihn in feine Scheiben. Dann nehme ich mir ein paar Blätter Wirsing, schneide den Strunk heraus und zerkleinere sie in mundgerechte Stücke. Sobald das Wasser kocht, salze ich es und blanchiere den Wirsing darin. Nach etwa drei Minuten fische ich den Wirsing aus dem Blanchierwasser und gebe ihn in eine Schüssel mit kaltem Wasser um den Garvorgang zu stoppen. Anschließend gieße ich das kalte Wasser ab und fange dabei den Wirsing in einem Durchschlag auf. In eine kalte Pfanne gebe ich jetzt etwas Olivenöl, den Knoblauch und die Chiliringe und lasse die Mischung bei mittlerer Hitze kurz schmoren. Sobald der Duft von Knoblauch und Chili über der Pfanne steht, gebe ich den immer noch sehr nassen Wirsing dazu und vermische alles gründlich. Während das Gemüse in der Pfanne schmort, bereite ich das Brot vor. Ich toste es heute, aber du kannst es genauso gut in einer Pfanne rösten. Auf das fertig geröstete Brot träufle ich etwas Olivenöl und gebe dann den geschmorten Wirsing aus der Pfanne darauf. Als krönenden Abschluss streue ich noch ein paar wenige Flocken Molden Sea Salt über den Wirsing. Du kannst aber auch Fleur de Sel oder ein anderes Meersalz verwenden. Ich mag die Salzflocken hier sehr gerne, weil ich die Bruschetta mit ihnen nicht ganz gleichmäßig salze. So entstehen beim Essen stellenweise kleine Salzexplosionen. Der Effekt ist schwer zu beschreiben. Probier's mal aus, ist wirklich toll. Zum Schluss hier noch eine kurze Übersicht über die verwendeten Zutaten. Du findest das Rezept aber auch in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie deine Bruschetta mit Wirsing geworden sind. Schreib mir doch. Oder lad mich gleich zum Essen ein. So oder so, ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis bald.